in der Medizinischen Berufsfachschule des Universitätsklinikums in Leipzig. Jedes Jahr stehen rund 270 Ausbildungsplätze in insgesamt neun verschiedenen Fachbereichen zur Verfügung. Physiotherapie, Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz, medizinisch-technische Radiologieassistenz, Diätassistenz, Orthoptik sowie Operationstechnische Assistenz. Die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege konzentriert sich auf die Versorgung von Kindern aller Altersgruppen, angefangen von unseren ganz kleinen Patienten, den Frühgeborenen, bis hin zum 18. Lebensjahr. In der Gesundheits- und Krankenpflege werden vorrangig erwachsene Patienten betreut. Also die Ausbildung ist so aufgebaut, dass wir Praxisansätze haben von einer bis sechs Wochen. Und die werden dann halt, wenn es sechs Wochen sind, zum Beispiel immer alle zwei Wochen unterbrochen mit zwei Wochen Theorie. Und das bedeutet, das sind dann effektiv auf der gleichen Station dreimal zwei Wochen. Die Ausbildung dauert drei Jahre und wir nehmen jedes Jahr zwei Klassen mit insgesamt 56 Schülern auf. Wenn wir in der Praxis sind, fängt unser Tag entweder ganz früh an, in der Frühschicht oder in der Spätschicht ähm wir sind da auf verschiedene Stationen verteilt, wo es auch einen ganz unterschiedlichen Tagesablauf gibt immer. Die andere Hälfte der Zeit sind wir hier in der medizinischen Berufsfachschule. Wir haben jeden Tag eigentlich einen sehr, teilweise sehr durchstrukturierten Tag, also dass früh dann gleich in der Frühschicht begonnen wird, die Säuglinge zu wiegen, die allgemeine Säuglingspflege, dann wird sich auch um die Mamas gekümmert, dass die natürlich wieder fit werden und in der Spätschicht wiederum sind es dann wieder andere Aufgaben. Also es kommt immer ganz darauf an, zu welcher Zeit man auch dann einfach da ist. Am liebsten in der Ausbildung ähm, mache ich definitiv die Praxis. Also es bedeutet ähm, der direkte Patientenkontakt, ähm, den Krankheitsverlauf beziehungsweise natürlich, was am wichtigsten ist, der Gesundheitsverlauf, den Gesundheitsverlauf mitzuerleben und zu verstehen dank der Theorie. Grundvoraussetzung für das Erlernen des Berufes ist das Interesse an einem helfenden Beruf natürlich und Aufgeschlossenheit gegenüber Kindern. Man sollte Einfühlungsvermögen mitbringen und eine besondere Beobachtungsgabe. Sorgfalt, Genauigkeit ist genauso wichtig wie auch Verantwortungsbewusstsein. Eine psychische und auch emotionale Stabilität sind ganz wichtig, um mit kleinen und auch schwerkranken Kindern umgehen zu können. Auszubildende erhalten eine Vergütung nach Haus-Tarifvertrag. Ein Praktikum oder ein freiwilliges soziales Jahr in einer Pflegeeinrichtung, vor allen Dingen natürlich in der Kinderklinik, ist von großem Vorteil. Im Zeitraum vom 1. September bis 28. Februar könnt ihr euch für das nachfolgende Jahr bewerben und wir würden uns freuen, euch für ein Vorstellungsgespräch einladen zu dürfen.